Was du der oder halt? Ich hab immer Bierdurst. Ansonsten äh, vertraggekittet halt nicht die Schicht hier. Ja. Das große, große Ganze. Mein Kollege hat mir den, äh, diesen Trigger hier geschenkt für uns beide. Diesen Trigger? Oder den Träger? Den Doppel-T-Träger hier. Alter, geil. Und zwar? Ähm, ah, kenn ich. Genau, damit fangen wir auch direkt an. Schöne Grüße an Yannick. Schöne Grüße auch von mir. Von Florian und Simon, ihr Braut. Hm, ah. Ein Grüße an Florian und Simon. Genau, vielen Dank. Wir werden das mal probieren hier, euer Sölsch. Ist das das sächsische Kölsch, oder was? Würde er ja passen, sächsisches Kölsch. Sölsch, eh die hat wahrscheinlich noch nie Sonne gesehen, ne? Der ist schon mal sehr gut. Also auspacken. Das ist wie so eine Blackbox. wo dass es das die Black Bottle ist. Also da kann alles drin sein. Okay. Außer Schrödingers Katze, die passt da nicht rein. Das sieht schon sehr gut aus. Warum ist mir das zu klein? Dafür brauchst du wenigstens keinen Flaschenöffner. Ja. Den hast du gehen. nämlich hier dran. Aber das ist nicht mehr wieder verschießbar. Also pff, ja, schon mal eben Punkt weg. Das ist nur 0,33. Das ist. Äh, also das trinkst du auch so mal schnell weg. Das, ist also, das ein, brauchst du nicht wieder zumachen. Warum? Ein s bahn ist das. Also die Pulle kann schon mal nicht kaputt gehen, finde ich gut. Das stimmt. Das ist schon mal gut. Das kann unterfallen und. Da sind die drei Punkte doch ganz süd. Na, naja, mal gucken, vielleicht es auch bei Spezial nochmal ein extra Punkt. Ja, jetzt wenigstens zwei extra Punkte. Oh! Puh. Sehr aggressiv, ey, und los, ey. Sprudelt ja Rundleber. Mhm. So ordentlich trüb. Klar, klar ist es nicht. Unfiltriert. Hm. Okay. Spricht mich jetzt nicht so an. Ich bin noch nicht fertig hier. Prost. Abduscht. duscht. Uff, Mensch, wie heißen wir Muss ich abkicken hier Florian und Simon. Prost. Ach so und Janik, war. Schönen Dank. Zum Wohl. Bin hier noch bei. Oh, jetzt ist der Uwe hier drin. Hey. Hallo. Schlank und süffig, einzigartig und sowas von Nähe, naheliegend. Gebraut auf 1400 Meter in der Beckler Brewery in Sölden. Also, die Jungs schreiben hier, seit Herbst 2020. <lacht> Recht jung. Hm. Noch ein Baby. Ist unser Hauptprodukt Sölch, ein schlankes, süffiges Bier nach obergäriger Brauart auf dem Markt. Ein regionales Qualitätsprodukt mit großem Wiedererkennungswert und hoher Drinkability. Erhältlich im Onlineshop bei ausgewählten Partnerbetrieben oder direkt in der Brauerei. Rampenverkauf jeden Freitag 15 bis 18 Uhr. Aktionen und Specials auf Facebook und Instagram. Also, da sind Ach, die auch. Auf Facebook auch so, ja, okay. Mhm. Auch hier markiert, ähm, unter dem Video und der Beschreibung einfach anklicken. Und dann landet da bei Facebook, Instagram bzw. YouTube. Sind sie auch vertreten. Spezialpunkte, also wenigstens zwei. immer der Verschluss ist was ganz Besonderes. Und ähm, die Flasche ist auch was ganz Besonderes. Ja. Kurz auf jeden Fall nochmal trinken, weil ich nichts sehen würde. Also meins ist es nicht so, das ist halt so ne? malzig, trüb, bitter. Ja, der Nachgeschmack ist halt ein bisschen uncool. Fruchtig aber halt. Ja, ja, fruchtig ist es ja. Mich stört da so ein bisschen diese, diese Bitterkeit, diese malzige Bitterkeit, sag ich jetzt mal. Also das ist auch nicht vom Geschmack her nicht so meins. Das, oh. Malzig, bitter, fruchtig. So hat jeder seinen eigenen Geschmack, ne? Sagt mal, 9? 8? Muss er nicht was trinken Ich schwanke zwischen 7 und 8. Und jetzt 8. Uwe noch? Ich war letztens bei mir Trinkemarkt. <lacht> da kaufst du Mariana. hin, wa? Ja. Mhm. 17 von 30 Punkten. Ist Bronze. Ich habe auch keinen Lappen hier. Die macht das mal hier unter dem Tisch. Mittelklasse, nichts besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Finde ich aber eigentlich ein bisschen als Silber verdient, aber gut. Glückwunsch an euch beiden. Bronze ist immer noch gut. Ich bin mir sicher, die machen so oder so ihren Weg. Ja, definitiv. Ja, die sind ja überall. Instagram, Facebook, YouTube. Gesehen mal davon sind wir ja kein Maßstab. Ne? Nee, wir sowieso nicht. Wir greifen ja bloß hier Bier ab, weil es war ja kostenlos für uns. Noch ja, besser. Ja. <lacht> kostenlos schmeckt immer am besten. Also, schöne Grüße nochmal an Florian und Simon und natürlich auch an Janik der uns jetzt irgendwie, wie er es halt auch immer geschafft hat, äh, zukommen lassen hat. Dass ich Kinder Alkoholiker will. Es <lacht> ist zu spät. So, ja, also nächste Mal fangen wir dann endlich an mit Daniels Geschenk für uns. Brauchst du einen ja, Der Koffer ist noch nicht abgelaufen.